Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute einen weiteren 4 ball trick und das ist die Fortsetzung von letzter Woche. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, werde ich das hier oben verlinken. Und was braucht ihr für den Trick? Ihr braucht natürlich vier Bälle und dann sieht es folgendermaßen aus, wenn man den ganzen Trick hat. Ihr habt zuerst zwei Bälle in jeder Hand und dann werft ihr die ersten zwei Bälle, das heißt den ersten aus der rechten und den ersten aus der linken Hand, kurz nacheinander überkreuzt. Zum Beispiel fangt ihr mit der rechten Hand an, das heißt ihr werft den rechten hoch und kurz danach den linken. Und das übt ihr dann. Und dann auch mal abwechseln, also mit der linken zuerst und dann mit der rechten erst. Wenn ihr das dann ausreichend gut könnt, dann könnt ihr auch die anderen Welle danach hochwerfen. Das heißt, ihr werft den ersten mit der rechten Hand oben, kurz nach der linken und dann fangt ihr mit der linken Hand an und werft kurz nach der rechten. Das Ganze sieht dann so aus. Und wenn ihr das dann auch gut könnt, dann könnt ihr danach einfach weitermachen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal in Zeilen Falls ihr noch Fragen zu dem Trick habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Videovorschläge oder sonstiges Feedback könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Werde ich berücksichtigen und darauf eingehen. Dann sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.